<lacht> ich stehe hier mit dem Michael Hau von der Kultfraktion, einer unserer Partner, und wir haben Verhandlungsgespräche über ja, Calisthenics-Anlage, Erweiterung, Inklusion und äh, eine Trinkwasseranlage. Ja, wir haben auch schon konkrete Ideen, wir werden uns zusammensetzen, wir werden. Äh, Wir werden Kontakt zum Gartenbauamt herstellen und äh, mal mit denen Absprache halten, was es Möglichkeiten gibt, welche Schritte wir einladen, können. Ähm, äh, ein ja, genau, einladen, ja, danke schön. <lacht> <lacht> ähm, und dann wollen wir auf jeden Fall mal ein Forum auch erstellen mit da leiten wir, äh, tun wir unsere Partner ähm, auch einladen und wir werden auch einen Verein gründen, um unseren Calisthenics-Verein ein bisschen auf Stadtebene zu bringen, um unsere um ein bisschen besser ranbringen zu können. Ja, noch was? Noch ja. habe vergessen. Ja. Dankeschön.